An die schönen Frauen da draußen, die einen Multimillionär haben wollen. Ihr müsst einfach nur mal sehen, dass Männer, die ihr anstrebt, die ihr am liebsten haben wolltet, Optionen haben. Ohne diesen ganzen Diskussions- und ich rede dagegen und ich mache meinen Mann fertig, bis er ein Beta-Mail ist und wundere mich dann über das Ergebnis und dass ich sexuell nicht mehr angezogen bin. Die, die haben das nicht. So Und ihr kriegt natürlich Männer, die... Die euch nicht beschützen können so, die keine andere Option haben, aber die Männer, die ihr wirklich haben wollt, die euch das Leben ermöglichen, das ihr haben wollt, das ihr verdient habt, meinetwegen, die sind nicht daran interessiert, dass ihr gegen sie diskutiert, weil es ist schon schwierig genug, so ein Mann zu sein in dieser Welt und da will man nach Hause kommen und Frieden und Support haben und nicht noch einen Kampf daheim. Das ist shit, es tut mir leid. So werdet ihr nicht glücklich, so, das, ihr findet so kein Leben, das euch erfüllen wird, indem ihr den Mann nicht respektiert, den ihr haben wollt und nicht die Konkurrenz mit in Betracht zieht.